Ihre Wut auf Ihren Partner oder Partnerin sind wie glühende Kohlen. Auch wenn Sie glauben, mit Ihrem Fauchen und Schimpfen würden Sie Ihr Feuer löschen, führt das tatsächlich dazu, dass stattdessen die glimmenden Kohlen Ihres Partners zu immer höheren Flammen entfachen. Am Ende wird Ihr Versuch, sich von Ihrer Wut zu befreien, zu einem lodernden Flächenbrand.